Heretiker, Revolutionäre, Aussteiger. Einmal mehr bin ich auf dem Weg in unser Yoga Center. Und äh, ja, es ist äh, das Trainingsvideo. Ja, es sollte heißen 000, denn vielleicht ist es das wichtigste oder das allererste notwendige Video, nämlich wie werde ich know partner Wie fange ich an? Ja? Unter dem Motto: Aller Anfang ist leicht. Wir vergewissern uns, dass ihr zu uns passt und ihr vergewissert euch, dass wir zu euch passen und damit ihr auch unseren Geist wirklich kennenlernt und da nicht nur schnell euch jetzt verführen lässt von äh, Paradiesgedanken, höherem Bewusstsein, Freiheit, viel Geld verdienen ja, für eine äh, großartige Sache, höhere Demokratie und moderne Spiritualität. Äh, an dem nächsten Zeitabschnitt, am nächsten Zeitalter aktiv mitzuarbeiten. Ja, also die nachhaltigste und vielleicht großartigste Sache, die diese Welt uns zur Verfügung stellt mit der Stiftung George Pro, sollt ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ihr sollt uns kennen, ihr sollt wissen, wofür unser Herz schlägt, ihr sollt wissen, wonach unser Geist steht und wohin der Weg geht unsere Wege und Ziele. Und dazu äh, ist es erforderlich, sich äh, mit den Büchern des Lebens zu informieren. Wir werden euch auch befragen, bevor wir äh, den Vertrag miteinander, den Partnervertrag, unterschreiben und auch euch verbinden, verlinken elektronisch zu unseren Produkten und den Admi administrativen Werkzeugen, ob ihr die Bücher des Lebens gelesen habt. Äh, nicht alle, sondern nur drei. Der erste Titel, der obligatorisch ist, ist äh, die unsichtbare Macht, der Power auf Englisch. Das zweite, also im Rahmen der äh, modernen Spiritualität, Bewusstseinserweiterung. Und der zweite Titel ist äh, ja, im Rahmen der höheren Demokratie, Biblia Demokratica. Und das dritte Buch, das wäre dann nach eurer Wahl, äh, zum Beispiel äh, der Erfolgsratgeber äh, aus dem Dunkel oder einen der Romane, wie Walter der Messenger oder der Jugendroman. Äh, auch schaut euch um. Äh, das dritte Buch wählt ihr selbst. Wir äh, werden euch kurz dazu befragen. Und äh, wenn ihr die, unsere Wege und Mittel verstanden habt, den Geist und unser Herz, äh, wonach es schlägt, und ihr seid dafür, und es gefällt euch im Großen und Ganzen müssen nicht 100% konform sein. Äh, dann, wenn alle sonstigen Daten stimmen, sind wir. und kann das Leben in Richtung Paradies sehr wohl äh, im Inneren leben, Seelisch, im Herz, im Geist und auch finanziell mit Unabhängigkeit und Freiheit und Zukunftschancen. Logo Plus. Buenos Dias. El la clase. Donde estás hierón tratan de tumbarme pero sigo con el